Gehen Sie mit der Ausatmung leicht in die Knie. Der Kniewinkel soll dabei jedoch nicht bis auf 90 Grad gehen. Strecken Sie sich mit der Einatmung zurück in die Ausgangsposition. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 10 Mal. Legen Sie anschließend eine kurze Pause für 20 bis 30 Sekunden ein. Danach wiederholen Sie den Übungssatz je nach Trainingszustand 1 bis 2 Mal.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 Führen Sie diese beiden Varianten mit je 8 bis 10 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend eine kurze Pause von 20 bis 30 Sekunden und wiederholen dann den gesamten Satz ein- bis zweimal. Die folgende Übung stärkt die Muskulatur Ihres gesamten Körpers. Stellen Sie sich im Ausfallschritt stabil hin, der linke Fuß ist vorn. Der Gymstick liegt im Nacken auf Ihren Schultern. Führen Sie mit der Ausatmung eine Rotation zur linken Seite aus und kehren Sie mit der Einatmung in die Ausgangsposition zurück. Führen Sie den ersten Satz ohne Seitenwechsel mit 8-10 Wiederholungen durch. Machen Sie anschließend 20-30 bis 30 Sekunden Pause und führen die Übung dann zur anderen Seite aus. Das rechte Bein steht dann vorn und Sie drehen nach rechts. Führen Sie den gesamten Übungssatz zu jeder Seite, je nach Trainingslevel, ein- bis zweimal aus. Die folgende Übung trainiert Ihre Grundausdauer. Stellen Sie sich stabil und aufrecht hin, mit den Füßen in den Schlaufen, der Gymstick liegt im Nacken auf Ihren Schultern. Heben Sie den rechten Fuß leicht an und setzen ihn vor, seitlich neben und hinter dem Körpermittelpunkt kurz auf. Anschließend führen Sie die gleiche Übung mit dem linken Bein aus. Führen Sie diese Übung abwechselnd mit beiden Seiten durch und achten dabei auf eine gleichmäßige Atmung. Führen Sie diese Übung für ca. 40 Sekunden durch und machen anschließend eine einminütige Pause. Wiederholen Sie die Übung je nach Trainingszustand ein bis zweimal. Wenn Ihnen die Übung leicht fällt, können Sie die Belastungsdauer von Mal zu Mal verlängern. Zum Schluss noch ein Hinweis. Führen Sie das Training nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder medizinischem Fachpersonal durch. Führen Sie vor dem Training eine Blutzuckermessung durch und starten Sie das Training nur bei guten Werten.